Heute zeige ich euch, was passiert, wenn man das Hefewasser im Kühlschrank vergessen hat. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Habt ihr euch schon einmal gefragt, was mit Hefewasser passiert, das ihr im Kühlschrank vergessen habt? Tja, tatsächlich bin ich das gefragt worden und natürlich habe ich das für euch einmal getestet. Denn heute heißt es wieder, Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. Und wenn du vielleicht einmal Fragen hast, dann schreibe es mir doch gerne einmal in die Kommentare und ich schaue, dass ich dir schnellstmöglich helfe. So, und nun habe ich hier meinen Hefewasserrest, den ich für diesen Test in eine neue saubere Karaffe fülle, zusammen mit dem Anstellgut, in diesem Fall sind es einige Datteln. Das Ganze lasse ich nun in unserem Kühlschrank länger als 30 Tage stehen und teste dann, ob es dann noch gut ist und überhaupt noch Kraft hat. So, und hier ist nun das Hefewasser, es sieht ganz gut aus, ich habe es während der ganzen Zeit nicht umgerührt oder mit Zucker gefüttert. Es kann also sein, dass es umgekippt ist und die Hefekulturen gestorben sind. So, erst einmal schütteln, das ist immer das Wichtigste. Kurz mal die kleinen Freundchen hier aufwecken aus dem Schönheitsdornröschenschlaf. Jetzt hätte ich fast sogar das Stativ mitgenommen. So, okay, Schaum hat sich gebildet, das ist ja schon mal gut. Jetzt rieche ich da mal dran. Moment, ich habe extra einen Zettel drauf gemacht, damit ich das auch nicht vergesse. So, ja, riecht ganz gut und weiter alkoholisch, allerdings nicht mehr so fruchtig. Ich gieße also jetzt einmal die Datteln ab und werde einen Teil des Hefewassers einmal mit einem Teelöffel Sirup füttern und den Rest benutze ich ganz normal zum Backen. Und wenn es bei euch nach Essig riechen sollte oder nach faulen Eiern, dann bitte entsorgen und wieder die Wildhefe neu ansetzen. Und während ich hier das jetzt gerade mache, wollte ich euch noch mal kurz mitteilen, dass ich seit einiger Zeit hier auf YouTube Mitgliedschaften anbiete. Und wenn du mich bei meiner Arbeit unterstützen möchtest, damit ich noch bessere Videos hier für dich mache, dann schaue unter diesem Video auf dem Link hierzu. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann gib ihm einen Daumen hoch.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 So und hier rühre ich das jetzt gerade mit dem Sirup an. Ihr könnt selbstverständlich auch Kristallzucker nehmen, Rohrohrzucker oder auch Honig. Nicht äh, funktionierend ist Birkenzucker, also dieser Xylit, äh, der wird natürlich oft genommen als Zuckerersatz. Das funktioniert aber nicht, ähm, weil der keinen Nährstoff für die Hefekulturen bietet. Und guck mal, ich habe das getestet, das hat bei mir super geklappt. So und mein Fazit für das heutige Video, riecht immer zuerst an euer Hefewasser, wenn ihr es mal im Kühlschrank vergessen habt und wenn es nicht mehr gut ist, dann einmal neu ansetzen. Und auf dem Bildschirm seht ihr jetzt noch viele weitere tolle Videos für euch. Habt viel Spaß beim Anschauen und liebe Grüße, eure Emma.